Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 32, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu den Petitionen mit der Drucksache 20-2184. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten, der CDU, der GRÜNEN und der SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen bei Nichtbeteiligung der Fraktion der LINKEN und der fraktionslosen Abgeordneten. Die sehe ich jetzt nicht mehr. Gut. Angenommen, gut.